Hey! Dank Justi kannst du dich ganz einfach und schnell online bewerben. Außerdem findest du auf justi.ch alle Schnupperlehren und Lehrstellen in der ganzen Schweiz. Krass, gell? Du kannst direkt nach den verschiedenen Berufen suchen und auch nach Region, Ort oder Betrieb filtern. Zu dem anderen kannst du sogar deinen Wunsch Lehrbeginn eingeben. So findest du ganz einfach und schnell relevante Lehrstellen für dich. Deine Bewerbungsdokumente kannst du direkt auf justi.ch aufladen. Wenn dir dann eine Lehrstelle oder eine Firma gefällt, kannst du dich auch direkt online bewerben. Und für all das brauchst du nur ein Profil auf justi. Melde dich jetzt an!